Hallo ihr Lieben, so ihr seht nicht mich, sondern den Jan und meinen Bruder Leon und wir machen jetzt so eine kleine Runde, die haben die Wuffis noch dabei und wir werden jetzt so ein bisschen geocachen, dann werden wir vielleicht noch einen Lost Place besuchen, mal schauen, der auch mit einem Geocache verbunden ist, mal gucken wie viel Lust wir haben und wie weit die Hunde schaffen. Ja, ich werde jetzt die Kamera einfach so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Ja, wir sind jetzt hier übrigens gerade in Wiltsche und zwar ist hier rechts, da seht ihr jetzt nur so ein hässliches Gebäude. Da ist aber eigentlich der ja, wo man bei manchen Events auch mitfliegen kann. Und äh, ja, der Frühling ist ausgebrochen und jetzt zieht es alle Leute wieder raus und ich habe halt gesehen, dass mehrere Leute meinen Cash gefunden haben in letzter Zeit. Und jetzt wollte ich halt einfach mal gucken, ob da auch alles noch in Ordnung ist. Das werden wir gleich mal machen. Ihr <lacht> ja, werdet mich gleich sowas von hassen. So 20 Me Meter nach links. Also die, irgendwo. Der Baum da sieht verdächtig aus. Nee, ist Was? nicht im Baum, ist auf dem Boden. Ja, der Baum da am Boden. Nein, nein, nein nein, nein, nein, nein. Nein, ich weiß, dass es in so einer Kuhle so ein bisschen drin war. Also es sind jetzt 5 Meter Umkreis. Die Kuhle hier? Weiß ich nicht. Ich habe den vor Jahren versteckt. XS oder? Ha? XS oder F? S? S. Oh, da vorne dieser Ast, der sieht doch auch verdächtig aus. Ops. Ja hier ist er doch. Ich hab ihn. Endlich. Hast einen du einen mal Stift mal, mach dabei? Mal, mach mal, noch mal zu. Und hier sagt er mir noch 6 Meter. Weiß also, ich nicht, was ist, also die Schreiben, Leute da reingepackt haben. Schreiben ist nicht mehr. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, was die Leute da rein. Ist doch in der Filmdose ist der Zettel. Also. Wartung durch Uwe könnte ich machen jetzt. Das heißt, die haben da irgendwas reingelegt. Nee, nee, ich habe die reingelegt damals. Ja, aber das hier, das hier ist von denen irgendwie ja, eine Karte. Keine Ahnung, was sie da reingemacht haben, ekliges. So, das sind alte Lokbücher. Ja. Die können wir mal rausnehmen, die können wir wegschmeißen. Und hier habe ich hab du jetzt dabei. Sagen. Weißt du deinen Geocache-Namen noch? Oh, hier war nach. Oh, waren doch einige, ne? <lacht> ja, ja, die waren viele, gerade in letzter Zeit. Äh, scheiße, wo sehe ich denn meinen Geocache-Namen? Muss Beziehungsweise erstmal. Ein, geh doch auf Loggen. Genau. Geo okay verschlacken. Gefunden. Äh, teile jetzt deine Erlebnisse. Äh, interessant, weil wir mehrere äh, waren und die unterschiedliche richtungen ansagte so nach ein bisschen umständlicher suche haben wir jetzt endlich das richtige haus gefunden wir sind hier hier ist ein geocache Irgendwo versteckt. Den werden wir gleich suchen. Ich versuche mal ein bisschen weiter weg zu gehen und hoffe, dass ihr mehr von dem Haus sehen könnt. Oben drin kann man auch reingehen. Und ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse da drin sind. Wir gehen gleich mal rein und gucken mal. alt, nach alten Menschen. Ach, echt? Hm liegt wahrscheinlich daran, weil es hier alt ist. Und hier liegt so eine komische Dose. Ja, ich wette da auch fast für. Oder hier in dieser Klappe. Das habe ich damals auch zu Manu gesagt. Vielleicht ist er auch hier unten drin. Ich glaube, die haben wir gar nicht hochgekriegt damals. Vielleicht die, Hä? die kriegst du nicht hoch. Ja. Dahin. Der Stein, ist es der vielleicht? Mike. Guckst du mal unter dem Stein, was ist? Ich glaube, es nämlich schwer. Machst du jetzt den Rucksack extra ab? Ne, lass doch so. Nee, ich leh, halte leh, ihn fest. Leh, leh die doch an. Gib. Ja, weiß ich nicht. Musst du schon hochheben? Ja, ich hasse das. Was? Ausgerechnet jetzt habe ich meine Taschen aber nicht mit, weil ich nicht gerechnet habe, dass ich die Taschen habe gebroch. Ja, Für brauchst du noch eine Taschenlampe, siehst du doch da alles. Da ist nichts drin, kein Tier drin oder so. Aber ist auch, da, auch, auch da, auch am Stein ist nichts. Okay. Hm. Ja, Der ist garantiert da oben. Ich hasse das hochgehen, irgendwo hochgehen. So ist er hoch. Wie sieht's aus mit dem und sowas? Ja, der weiß ich nicht mehr, habe ich nicht so genau im, im Plan. Wo? Oh. Der ist Ach, nee, halt. Ist er hier komplett rausgegangen, oder was? So. Schwierigkeit 2,5. Also weiter oben. Hast ja. Ist doch oben, ne? Ich wusste es. Hast du den Platz vorher fotografiert, wo er war? Gerade eben jetzt, ja. Und, ist auch spannend, Nö. Aber da war früher das Schlafzimmer, ne? Spike! Spülküche da oben? Ja, bei beiden sehen ist es auf jeden Fall Auf jeden Auf Okay. Ist du mit ein? Ja, klar. Ich glaube, das wäre am gruseligsten. Wenn die Nacht lang ist, hier drauf, das ist immer so. Ja, dann zu Spike! Dann war eine letzte hier. Oh! Ja. Spike! Geht? Mhm. Ja, oh, okay. irgendwie. Also, Geocachen nimmt man immer einen Stift mit. Ach, siehst du, ich habe auch die. Heute Funk ist. 18. Ja. Ich habe auch die Funkgeräte mit. Mhm. 18.04.18. .18. Um 14.46. Wenn, wenn du hochgehst, ist Hä? direkt in der Tür ein kleines Nachttöpfchen. Aha, und da ist er drin? Da ist er drunter. Ach, drunter? Einfach nur hinlegen, Nachttöpfchen drüber. Ach so, okay. Ich hab ihn endlich. Boah, hab mich dieser Cash Jahre genervt. Äh, ja, schon ein bisschen, ne? Die Leiter ist fest. Ja. ist fest, ja, das ist ja voll unspektakulär, also man muss gar nicht hier hochgehen. Nein, ich würde auch nicht hochgehen, hier okay, mal. Alles morsch, da. ja, ja, ich sehe schon, aber ich will wenigstens mal um die Ecke gucken. Mach, mach. So, wir sind mal wieder unterwegs zum Geocachen und heute ganz in der Nähe von zu Hause. Das ist ein Multicache, den ich schon länger auf meiner Liste habe. Äh, wir hatten die Endstation, die Koordinaten dafür hatten wir uns schon vor ein paar Tagen geholt. Und jetzt gehen wir zum Final. Und ich hoffe, das funktioniert hier alles mit meiner Helmkamera, vom Ton und so. So, und hier irgendwo wird er sein. Nee, 40, Wie weit Meter, noch? Okay. 40 Meter rein noch. Okay. Ja, der Jan ist auch wieder am Start. Ich hoffe, sie war jetzt nicht mit drauf. Das wäre jetzt doof. Aber da muss ich es ein bisschen geblieben. zurechtschneiden, oder verpixeln, kein Ding. Andere Richtung. Okay. Neun Meter da am Zaun. Neun Meter am Zaun. Das ist irgendwo im Baum. Ich warte mal, aber dann wäre der ja richtig Meter. kacke. Der ist ja richtig kacke, ich denke der ist so cool, oder? Ist das nur eine zweite Station? Stand da irgendwas? Wie viele Stationen? Also er hat hier ja, ist nur eine nächste Station. Er hat nur das Symbol. Ja, kannst du die Weg, kannst du die Koordinaten einspeichern? Äh. Aber oh, wie war denn das nochmal? Auf Wegpunkte, also nach unten, äh, dann Wegpunkt. Wegpunkt, Wegpunkt hinzufügen. Ist so, auch richtig toll versteckt, nämlich so gar nicht. Äh, so, jetzt hat er was. Und 192 Meter in die Richtung. Okay, dann gehen wir. Okay, also anscheinend war das jetzt noch eine Station. Die und da ist dann noch eine Station, es ist halt immer noch kein Verein. Okay, alles klar. Die äh, GPS-Daten werde ich euch natürlich verpixeln. Weil wir wollen ja jetzt nicht Zwischenpunkte oder so verraten. Ja, wir haben noch jemanden dabei, den können wir aber leider nicht zeigen. Ich möchte nicht mit ins Video. Also falls ihr dann irgendwann mal so eine völlig verpixelte Person seht, das war dann diese. 132? Ja, noch ein bisschen Zeit. Boah, ich bin aber fest. ich hätte doch andere Schuhe anziehen dran. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch so weit reingeht. Jo, du kriegst nasse Fuße. Nasse Fuße habe ich schon. Aber mhm. die nassen Fuße sind nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass es das eine Flachsohle ist. Mhm. Macht halt Lacht nicht nicht aus, 619 Also okay? Gut. Ja. Kommt hinterher. Was hat sie für Schuhe an? Okay. Ja. Guck mal ihre Schuhe. an. Nee, die hat. Kann ich nicht. Äh, ja. Also sagen wir mal so, sie sind Outdoor nicht so geeignet. Okay. Ich würde sie als Hausschuhe anziehen. Oh okay. <lacht> ja. 67, 66. So, Falls es hier ab und zu nebelt und ein komisches Geräusch macht, ich habe meine E-Zigarette mit. Toll, du ja, ich nicht. Oh, das tut mir leid. Möchtest du meine? Nein. Ich bin ja Kameradler. Ach, ne. kameradschaftlich. Ja, du bist kameradschaftlich, ne? <lacht> ja, manchmal ja. Scheiße Alter. 47 äh, in die Richtung. Okay. Also Richtung Ost-Nord, ein äh, Nord-Ost. Mhm. Ich dachte, das wäre so ein ganz kurzer. Du. Das schmeckt aber jetzt wieder anders. So 36 in die. Wir so müssen ins, ins Gehege, ins Dickicht. Du führst uns im Kreis, das weißt du schon, ne? Sag jetzt nicht. Du willst mich verarschen. Äh, ja. <lacht> Für mich ist es kein Ding, aber für euch mit euren Schuhen? Für mich ist es auch kein Ding, ich gehe einfach so. Okay. Dann aber ist. für sie ist das jetzt ein nee, bisschen. Nee, ist keine Frage für oh. Bisschen tricky, Elf. Jetzt wir 11. Jetzt nach wir, nur wir Meter. Ja, der, wir sind im Wald, der springt, das ist normal. 8, 9? 8, 9? 8. Jetzt gehen wir dahin, wo wir hergekommen raus, sind. 6? Ja, ich gehe mal hier durch erstmal. Immer aus das Strüppkram raus, so, jetzt. Ich hab's. Ich hab ihn. Ja, ich schon. So, hier unten haben wir ein Band, das da oben hoch geht und da oben hängt der Gersh. Ist das jetzt das Final oder nicht? Das wird wohl das Final, weil Ich runter. Darf ist ja festgeschraubt. Darf ich? Ja, guck mal. Aha, okay. So, die Stift ist alles im Rucksack. Der Rucksack die liegt hier. Ja. noch mach mal kurz die Hand hier hin, wegen Farima. Farima, kannst du hinter mich gehen? Ja. Okay, danke. Ja, Sum-Sum. Ja, summ-summ. Äh. <lacht> Ein wenig verknötet. Ein wenig ist gut. <lacht> so, Kompott, Kompott, So, und hier machen wir ihn auf und dann. Ein Handy. Ja, ist mir egal. Ich gerade. Ist ja geil. Guck mal, was hier alles drin ist. Oh, da sind Trackerbelts drin. Ich glaube. Oh cool, dann kann ich sie rausnehmen. Ach. Scheiße, ich hätte es einen mitnehmen können, meinen. Ja. Ach, oh, ja, warte jetzt nicht. So. Also erstmal Buch. Ja. Ich Doch, schreibe, du. du guckst, ich guck. Was haben wir denn hier? Das ist aber kein TV. Hast du da Das ist einfach nur die Beschreibung für Zoom Hast Und du deinen einfach... Stempel dabei? Ja. Habe ich. Nee, das sind alles nur Sachen zum tauschen. Okay. Ist nichts. Das Schöne ist, weil ich glaube, ich mache mir auch einen Stempel. Ja, ich habe mir den echt komplett selber gemacht. Also ich habe mir die Sachen nur dafür gekauft Du hast also mir nee, den Rucksack über, hingeschmissen. Hat ja über ich. Staples würde ich den machen wollen. Oder über euch da, weißt du? Ach so? Den Stempel. Über uns? Stempeln abmacht keine selbst gedruckten Stempel. Ach so. Kannst du keinen selbst entwerfen. Ja. Okay. Dann müssen wir mal einen machen. Ja, ich will mir mal einen neuen bestellen, aber die sind zu teuer. Aber wir können gleich mal drin gucken, in dem tollen Büchlein hier, ob da TBs, leg mal drauf, ob hier äh, TB-Stempel drin sind, bitte. Einmal gucken. Ja, warte, erstmal muss ich hier schreiben. Ja. Äh, Datum, Uhrzeit. Ja, warte. Datum richtig? ist der 16. Okay. Da scheint keiner drin zu sein. Nee. Gut. Okay. Down. Der links ist da auch noch, genau, da ja. hinten Warte, warte noch. Ja, ja. Komm her du. Jetzt Soll ich eine Abflug. Hey, ja, der ist auch so schwer, ne? Ja cool. Das war ein cooler Cash. Ob Sie? Ähm, ja. Ja was? Komm mal her. Ach so. Ja, ja. Halten. So straff halten. Für alle Seefahrer oder euch? Ich würde ihn abschießen hier, ne? Hör oh, äh, äh. auf zu lachen! Das ist nicht witzig! Ja. Okay. Kann ich ruhig Jo, Sophie. Ja. Das war okay. der kleine Multi. Okay. Nicht Alles gut. Ja, und wie ihr seht, das Wetter ist auch heute nicht so doll. Und ja, es wird auch schon bald dunkel. Ja, ich logge ihn gleich online. Ich mache hier nur gerade meine Ab Abmodation. Ja. Okay. Und dann, äh, dann logge ich immer ganz kurz. Mach mal. Wie gesagt, dann werden wir heute jetzt erstmal nicht mehr weitermachen und ähm, ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde einfach mehrere Caches aneinander schnibbeln, die wir schon gemacht haben und noch machen, beziehungsweise war ich heute schon ein bisschen dabei zu schneiden und ähm, ja, werde dann diesen Teil hier auch noch mit da hinzufügen und da ich in den anderen Teilen nicht ganz so viel ähm, zu den Sachen gesagt habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt mal erklärt das mal so ein bisschen genau okay ihr süßen ja ich hoffe euch hat das auch ein bisschen spaß gemacht uns hier so ein bisschen beim cashen zu begleiten und ich sag, tschüss bis zum